Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Ja, das war es eigentlich weitgehend. Das Portal ist was? Niemand. Das Portal. Ich hab's gerade aktiviert. Boah. Was? Dies ist gewiss das Erzeugnis eines kranken Geistes. Ist das jetzt nicht das andere Pinsel? Nein, das haben wir schon gehabt. Wow! Das, das, das ist Grab Wir sind auch bei der vorletzten. LOR <lacht> ja, Jetzt können wir kurz noch einmal verkaufen oder was, ja? Geheime Zuflucht. Das reden mich gerade. Wow. Lol. Und die eine Stadt in Dark Souls war nicht wie sie hast, auf jeden Fall sie weiß mit Riesen besetzt. Es ist einfach keiner 3 Philipp die Galaxy Map. Ja, ich jetzt 2 Minuten später checkt da macht nichts. Ja, da auch, ich Johnny wieder mit. So, kriegst du gar nen Hast du einen den Geist, der was 30% mehr Max Leben gibt oder der was 20% von unserem Schaden? Meine, dass wir weniger missen. Boah, beide saugut. Aber ich weiß nicht, dass du den auf dem, was willst. Jetzt, jetzt, wenn du es gemütlich haben willst, eigentlich nicht mehr leben. Das ja. ja, obwohl wenn sogar jeder da einen Damage kriegt, sogar die, die ist seltener. Weil eigentlich zur Zeit brauchen man eigentlich nicht mehr leben. dann noch die Maphaus. Ich glaube, sie ziehen weiter. schreien. Ah, die Bogen sind echt broken. Jetzt kriegt sie, kriegen Morian Suns und sind dann nicht brauche oh, ich. Yo! Alle bin mitten im Kreis. Oida. Holy. Holy. <lacht> Ich habe alle den ich immer aus, oh, die Bombs so ich in der Regel. Wo auch immer mein Mann ist. Alter, warum sind die so cool? Ach, sie ja nicht weniger irgendwie. Ja, man. <lacht> oh, das glaubt. Auch glaubt. Der war einfach ein guter Gegenstand. Mhm. <lacht> oh, Aber ja, da. Anbringen möglich an gesorgelten Gegenstände. Oh, ja, das gibt's für. Gibt's Saufen. Ich kann nicht noch mehr tragen L -l -l. Ich hab Vark in Tribes of Midgard Echt? Ich habe ein Schwert ausgerüstet, aber es zeigt mir die Spitzhacke an. Wahrscheinlich. 18 Verteidigung? Ja. Jetzt haben wir wieder da. Jetzt ist die Frage, dass du oben, dass, ob es um hinten weitergegangen wäre. Oder oben Mal schauen. Mal schauen, ob es so weitergeht. I'll go in the order. Das geht auch immer weiter. gut aus. Where's oh, it's pretty cool, man. Uh, oh, whoa. shut up, man. Door, shut me in door. Das ist überlebt. So mein du kennst der mehr. Geil. Legt auch ein her. Ja, da steht Das ist irgendwie so ein komisches Zepter. Aber es macht ja 8 bis 18, das ist schlecht. Das kann ich kann verkaufen. Okay. Aber es kriegst. gibt... Aber es gibt actually... Für meine Skills, glaube ich, sind das. Gibt es... also da steht zum Beispiel Reinigung... Um, Plus 3. Das heißt, jetzt ist es Level 6, mal Reinigung. Der macht jetzt... Die, wir hielten uns jetzt schneller, wenn ich das aus-equipped habe Das tut meine Skills mhm. leveln. Ich habe actually mhm. jetzt einen Skill mehr. Obwohl ich den Skill noch gar nicht hab. Jetzt ist die Frage mhm. ob das worth ist. Es macht halt, ja es macht weniger Damage, aber es macht jetzt nicht so viel weniger Damage. Ich mache halt jetzt nicht 21 bis 56, ich mache halt 17 bis 44. Also für immer noch einen Heal, Heal dann wir das einmal. Mhm. Aber ich weiß nicht was ich da jetzt weg und so. So viel gute Sachen. Okay. Du meinst es besser, wenn ich mit zum Teleporter gehe. Jupp. Vergiss immer wo der Teleporter ist. Da ah, oben. Ja. Oh, mein. Ich denke so. ja. <coughs> ja mein, unten ist alles fertig, oder was? Du ist nicht im ne? Oh. Nice. War nichts mehr. ist schaut so verwirrend aus zeitweise, weil es auch unlogisch ist, <lacht> dass das funktioniert, was, was da, da designt worden ist. Also ich man, mein, ist logisch. Wenn es genau oben <lacht> drüber ist und wir unten durchgegangen sind. Ja. Das ist also es ziel jetzt noch schneller ja Ja, muss ich. hab's gekauft. Hätte du so um 30K aus dem Kopf? Ich hab gerade was um 15K gekauft. Es hat auf jeden Fall mehr Verteidigung. Ja, besser ist er. Lord. Er ist böse als kleiner Ach so Wieso hat mein MBC einen stärkeren Helm sie? Was? Das ist auch Helm, sagst du? Der Reif ist Helm, ja yeah. Warum habe ich mir jetzt gerade einen Helm gekauft um 15k? Ich fahre... Ich fahre Nein, er hat 33 Nein, er hat 35 Echt? Ja, dann passt es, okay. nicht nur plus 13% verbessert Def. Ja, ich habe nur passt Energie dann. Okay. dann war meins eigentlich fast besser Mhm. Ja, perfekt, ja aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich was besseres da drinnen, oder? Oder man ja. kriegt da irgendwas cooles, außer 200 k an Kettenbanzer, Glaubst du, ist der besser? Hm. Meiner ist schon ziemlich nice 84 4.812. Meiner hat 65. Okay, das kann man noch proben. Ist der 200 k der Beste? Was denn das? Kaufmann. Patsch. 73 Nice Aber Ich finde da meine Resistenzen besser Ich glaube da finde ich meine Resistenzen besser witzigerweise Aber mein PC kann den brauchen MBC kriegt den. Danke Tja Jetzt habe ich eigentlich kein Geld mehr 8k noch, ich noch 10k ich noch Du meinst wieder in die Mitte porten, gell? Ja. Da waren wir jetzt da, da oben war eigentlich gar nichts, da unten war gar nichts, jetzt gehen wir nach rechts oder los. Ja, ich hoffe wir war nicht überall links. Jetzt. Ich glaub schon. Ich finde es nice, dass meine Fähigkeit jetzt einfach besser geworden ist in den Zepter Man merkt, dass sie weniger Damage machen. Hm, zu teil waren die. nicht danach, die ganzen Waffen. Für 7k oder die ist ein bisschen gut für Ja, nicht immer dann. Ist sind so viel besser. auch immer wegen meinem Kälte-Ding zu fallen. Du hast Gift anscheinend. Um, Wahrscheinlich. Ich sehe, wir haben Was ist Monster? Macht der Geist eigentlich irgendwas außer Dom und Ich kann nicht ich noch, noch, noch mehr tragen. Alles ist... klar. Ich soll jetzt nochmal Level Up zur Sicherheit. Oh, Aber Das lustige ist irgendwie, dass sie die unteren Skills steht, benötigt Stufe 18. Ja, gell, ist Level 20, da kann halt benutzen. Ja, warum nicht? Äh? Muss ich die vorigen auch sachen haben, wahrscheinlich? Ah. Ja, ich hab aber die vorigen Trees Hast du erinnert? ruft in einen magischen Habe, der wir Spiralfang rumüberlern und gegen den Schaden zum Beispiel Klingt geil Oder ich brauche von rechts und links ah, Ich glaube, ich brauche von rechts und links Okay Zwar beide zu dem Zubi Lol ich darf auch Da könnte ihr zum Beispiel Feuerklau nehmen, oder? Ein Hunger-Skill. Ein <lacht> Hunger-Skill, da ich easy Gegner, kriegt man und welchen. Lor. Ja, ich muss sagen, ich habe die meisten Fähigkeiten, will die da aber gar nicht nehmen. Den da hätte ich gern. Aber da muss ich zuerst den Heiligen Blitz noch einmal upgraden. Ey, ich unbedingt brauche die feuer und den Hunger auch nicht. Aber. Ist mit Level 30, das ist ziemlich nice. Ich greife meine Gänge in der Nähe an, oder wenn nur Angänger Gänger ist, den Gänge mehr Gänger sein Wahrscheinlich. <lacht> Best Lock, töte den Geisterbeschwörer. beschwören. jib. Schau mal da. sehen. Habe ich hoffe, deswegen meine Waffen? Das habe ich mir erworfen, ja. Das braucht das ganze Mana. Achso, warum geht das jetzt nicht? Ja, das ist wieder der da, ja. schau weißt du, wie schnell er geht. Macht das viel Damage. Das hast vorbei. Hier. Es Schau, was ich machen kann. Schau. So ich gegen die Ich bin überladen. Ja, das kann ich machen. Was ist denn ein oder was? <lacht> ja. Das macht Damage. Aber jetzt auch nicht so viel Damage. Lori, wie ziemlich ist das? Aber es bringt halt auch nicht so viel aus, dass das Mana die ganze DS. Das ist ein A1, oder? Nice, oder? Das ist weg. Das macht halt. Man, für die Einkommen für die Attack ist das ganz nice, aber... Das kostet nicht so viel... Aua, Mann, aber... Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht> Oh, oh. ist so weit auch hin. Alles Gute ist, der, der Skill verbraucht so schnell Mana, dass er Mana tragen mit den 2-mal Full Heal. Mhm. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Zum Beispiel Full Heal. Na, äh, der Mana tragen schafft mit den 2-mal Full Heal. Das ist Weil man so schnell verbraucht. Ach so. Tschüss, da war die für Abgeschied. Ich schaue es jetzt 10 Stunden an. Aber vielleicht ja. ist es besser. Ah, 26, das ist 24. Das ist alle Widerstehende plus 10. Das hat alle Widerstände plus 10 und 10 Mana. Hm. 10 Mana ist schon nicht so wenig. Glaube, das <lacht> <lacht> also Weiß nicht, da wollen wir ja wohl auch einen Knopf. 10 Mana ist doch nicht wenig, aber. Das ist besser. Da ist der ist Boss. Ist mein Boss vorbeigelaufen? sag so, ich ja, man, man kann fast keine anderen Fähigkeiten benutzen, weil dann Ist es fast erstens kein Mana ne, und zweitens die ganze Zeit brauchst du eigentlich den Heal. Ja, und wenn man zu viel Skis hat, dann muss man so Ja! Und die F-Dust benutzt ist jetzt auch das Coolste. Das ist er, der Geisterbeschwörer, Oh, der macht Damage. Ich bin hin, gell. Boah, ey da. Und weg ist er. Ruhe in Frieden, gequälte Ist das Schwert? Ja. Fünf bis 15. Und jetzt damit... Ich kann nicht noch mehr tragen. 19. Wow. Plus 8. Das ist ja schlecht, ja. Ziemlich schlecht. Das Schwert ist ziemlich nice. Das ist halt zweihändig. Na, ist doch nicht so gut. Plus. Eins zum Minimum schauen. Fliegt eins bis bitte schauen, komm schon besser vor. Ne? Okay. Ja. Modern schauen oder was? Fluchte Magier. Quest abgeschlossen. Nein, Quest kehrt, kehrt zur Stadt zurück. Wegpunkt. <lacht> wollen wir überhaupt die Zuflucht nach oben machen? Ich weiß. Da wo wir gerade waren. Glaube ist stärker als jede Rüstung. Der Schild schützt den Körper, den aber der Glaube stellt ja. das Herz des Tapferen. Ich empfinde kein Mitleid für diesen. Hier. Möchte Beschwörer. Seine übermäßige Sehnsucht nach Dämonenmacht war sein Untergang. Ihr habt das Unvermeidliche lediglich beschleunigt. Der war. Es ist mir. So, wie war <laughs> Was? Du bist der die der und Ah, Testschritte. Boah, das ist echt kein einfaches. Hm. Ich will fast das Kristallschütten, muss ich sagen. Okay. Pass auf, das kann meistens nicht reparieren. Hallo? Ich kenne das, das Dark Souls. Ja. Yeah. Zur Pharma kann man nicht mehr sehen. Nicht mit dem richtigen Elixier. Verbiegen. Obwohl die Death war nur ein anderer Spieler war. Ja. Geisterbeschwer ist weg. Seid gesegnet. Nice. Ich empfinde kein Mitleid für diesen ich möchte gern. Wie heißt es? Sure. Danke fürs Zuschauen, falls euch die 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus.